Hey Läuft und Willkommen zu einem neuen Video von mir, dem non -Crafter. Ein Freund von mir hatte sich eine VR-Brille gekauft. Ich hatte die Idee, dass wir gemeinsam aufkommen aufnehmen können, da wurde er dann allerdings gebannt, wie wir den in dem Video auf der Infokarte sehen können. Deswegen hatte ich die Idee, dass wir auf einem eigenen Server aufnehmen können. Viel Spaß mit dem Video. Ich meine genau drei Steine. Ist das hab, dabei? Der Werk ist so hoch, Alter. <lacht> Warte, ich, ich gebe die Steine. Komm, komm, komm, komm mal her. Ich droppe dir genau 1, 2, 3. Hol sie da unten. Ich ja. mach mal Zeus rein. Achtung, ich sag, jetzt schlürzt mein PC ab. Ich bin drin. Ich hab's geschafft. Doch, ja, ich hab, ich hab mit drinne. Optifine. Achso, Optifine ja, gibt's nicht. E schau mal, schau mal, ob du es wirklich drin hast. Weil bei mir gibt's das ja, ja, nicht in ich der... Ich hab Optifine gestartet. Ich hab jetzt Zeus gestartet. aber Doch, ich hab Zeus. Ach du Scheiße, ich will gar nicht meine Framerate wissen. Uff, oh, sieht das schon witzig cool aus. Aber irgendwie auch. LOL. Glaub... Lol. Ja? 30er PS? Das ist. Wir haben aber auch das ekelhafteste Wetter. Ich bin vorhin schon ein bisschen in der Welt rumgerannt. Wenn wir nach da drüben laufen, in die Richtung, da kommt ein Dorf. Das ist gut. Sollen wir, Sollen wir da mal hingehen? Ja, da könnten wir uns auch Essen holen. Oh, was ist das denn jetzt? Was greift mich an? Nicht. Hä? Was greift mich an? Ein Skelett, ein Skelett von hinten. Ich seh's nicht. Ich, ich, das ich versuch's nicht. Ich versuch dir zu helfen. Ach so, da ist das Skelett. Ah, ich sehe das Dorf. Lass mal dieses Haus hier beschlagnahmen. Ich hab grad versehentlich ein bisschen Kohle rausgeworfen. Ich hab's gesehen. So ein kleines ja, das Haus. ist immer noch draußen. Hol, hol dir. Ja, das reicht doch, oder? Klein, aber fein. Aber da ist ein Creeper. Creeper? Oh man. ja, ja krieg ich schon nicht hin. Achtung, bitte nicht explodieren. Ich hau ihn auch einmal. Nein, nein, nein, nein, nein! nein! Oh, you <lacht> <lacht> so died. Nein, lass uns hier hinten so ein größeres Haus beschlagnahmen. Der hier hinten, das hier würde ich beschlagnahmen. Oh, Alter, wie die Sonne einem da reinhaut. Ich habe ein Haus, das wir beschlagnahmen können. Okay. Mit zwei Betten und einer Chest, das Brot und Emeralds drinne und Äpfel. Dann, äh, wo bist <lacht> du? Oh. Da hinten. Du bist die Klippe runtergefallen. Ich nehme hier das mal. Und du dann das Bett da hinten. Ja, ich komme hier nicht rein. Ach, die Be ja. zwei Hälften, geil. Ja, das, das Bett. Cool. ja cool. ohne Shader ich mein... sieht Minecraft oft so trostlos aus. Ich habe mich zu sehr an Shader gewöhnt. Ähm. Sollen wir mal meinen gehen? Wenn du Lust hast, können wir meinen gehen. wenn ich du rote... ausruhen, wenn ich... ich mich hier hinlege. Sneak ich bei dir oder liege ich? Bei... Du sneakst und guckst nach oben. Es sieht sehr komisch aus. Aber ich sehe es ja bei, bei, dir. bei dir. Bei sieht's mir cool liege aus. ich. Und ich spende dich mit... Ich spende dir Brot. Oh, hier her mit dem Pro her mit dem Zeug. Warte mal, gut, was weißt du, was ich gerade frage? Was passiert, was? wenn ich Blindness habe? Oha, das wäre. Oder diesen Schwindeleffekt. Oh, nee, bitte nicht. <lacht> ja gut, komm, lass uns. Äh, wollen wir hier. Nee, das probier ich jetzt aus. Enter. Alter, es ist ja richtig cool. Ich sehe noch alles, es wird noch alles viel dunkler und ich sehe weniger. Ja, du hast halt diesen, diesen. Sichtrad. Ja, ja. Aber, aber er ist halt nicht so krass wie davor. Ja, wahrscheinlich war es anders auch hier, echt nervig. Also ich mache mal hier mit Blindness 200. Das ändert sich nichts, okay. Ich, ich baue mich jetzt nach unten. Dann gehe ich hier neben rein. Ich guck, dort bei dir mit drauf. <lacht> Wo bist du gerade? 52. Ich glaube, ja, also ich bin ein bisschen Höhe. langsamer mein. Ja? ja, das kann ich dir vorstellen. Du musst ja so richtig auch hauen. Ne, ich, ich kann auch so machen. so Also das geht auch, aber das ist nicht so witzig. Ja, ist ja dann auch irgendwie, ja. Das ist ein bisschen buggy auch, habe ich das Gefühl. Und meine Axt ist weg. Ich habe doch ein bisschen Kohle gefunden. Aber meine Axt ist weg. jetzt weg. Deine Axt, ja gut, mit der Axt bei euch so. auch nie. Äh, äh, Picke. Gut, dann äh, mache ich mir noch ein paar mehr. Soll ich das dir auch direkt oder? welche mitbringen? Ja, wäre ganz nett. So. Da bist du. Jetzt habe ich direkt Hi. hier deine Picken. Nachschub? Ja. Danke sehr. Ich habe etwas gefunden. Ich bin Höhe 19. Und hier ist eine Mine. Hier ist ein okay. bisschen Redstone. Und hier ist ein Lavasee. Ich bridge mich da mal lang. Aber lieber sehr langsam. Ich bridge lieber nicht? Ja. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, was ihr damit genau meint, schaut euch das andere VR-Video an. <lacht> das vor dem hier <lacht> rausgekommen ist. Der erste Part. <lacht> Ja moin, hier ist, hier ist wenigstens noch ein bisschen Eisen und sowas. Ich hab jetzt Eisen. Jetzt noch ein kleines Experiment. Du willst jetzt erst auf dir einen Schwindeleffekt geben. Ja, 10 ja. Sekunden. Let's go. Alter! Oh, geil! Hey, ist gar nicht mal so schlimm. Bei der Übertragung sieht man, sieht man sogar so ziemlich gar nichts, lol. Ja, es bewegt sich nur so ein bisschen. Nee, es geht eigentlich echt voll klar. So, also, jetzt man kann so ein bisschen hin. rumschwingen, aber es ist jetzt nicht so, dass man davon. Ich glaube, wenn sie da einen echten Effekt drauf machen würden, würde der jeder umfallen. Da machen wir jetzt einfach schnell nur Eisenpicke um das Zeug. Auf. Oh, hier regnet's. Ich hätte mir noch ein eine Höhle. Ich yes. kann gerade mal nachschauen, wer das brennt, ob ich auf Gomme entwandt worden bin. Diaz! Yes, Diaz! Yes. denn von den Nestberg gerannt? Oder der auf dem Okay, ich hab ich aber. Uh, ich, ich habe Dias gefunden. Ich brauche nur noch eine, eine Eisenachs. Ja, ich komme mit einer zu dir. Genau, da bin ich. Hier, hier unten gibt's die Dias. Cool, ich will auch einen. Ich Kling. Mit. Kling. Hast du es? <lacht> Nö, ich habe nichts bekommen. Hä? Okay, <lacht> warte, <lacht> hier. Perfekt. Ja! Gut, dann gehen wir mal hoch, ja. oder? Ja. Let's go. Ich sitze ja. auf dem Boden, also flieg ich. Let's go. Ich sneak dir hinter Und ich nehme noch hier ein bisschen, ich nehme noch ein bisschen Redstone mit. Jo, du kannst richtig schnell da hoch hochhängen. Ich brauch viel länger. Pass auf, Creeper. Das sieht cool aus. Pass auf! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Creeper, Creeper, Creeper, weg von unserem Haus, Junge! Der Creeper will, der Creeper verfolgt einfach dich. Egal, verfolg ihn hier weg. Nein, nein, nein, nein, nein! Wir noch Egal, wir sind Skelett. Ja. Perfekt. Hö, was macht der denn hier? Ja, das ist sein Bett, in dem ich geschlafen habe eigentlich. Lol. Das ist jetzt unseres. Okay, dann haben wir unseren ersten Tag überlebt. So, ja Leute, das war's zu diesem Video. Wir haben Dias gefunden und ein bisschen Eisen. Er in VR. <lacht> Ihr seht jetzt auch gerade, wie er rumfuchtelt eigentlich in VR. <lacht> oh <mein Gott. lacht> ja. Hey, cool, bei mir, ja, cool, bei auch mir auch bewegst, du, bei, ja, kann. Bei ja, mir bewegst weiten, du die Hand aber. gar nicht. Das sieht bei mir so echt so aus wie Cheaten. Bis zum nächsten Mal. Willst du noch etwas sagen? Tja, tschüss. Abonniert. Tschüss. Tschüss, genau, abonniert <lacht> und weg ist der.